Die Mission lautet, in das Gebäude eindringen, die Wissenschaftlerin und die Forschungsergebnisse retten und unentdeckt zu so entkommen. Gut, Jungs. Legt los. Haltet die Augen offen. Wir wissen nicht, was uns da drin erwartet. Rage, hier stimmt was nicht. Das klingt gar nicht gut. Ecke, Masche. Noch keine fünf Minuten hier und schon kennt der Feind unseren Standort. Glückwunsch. Achtung, Männer! Komm schon! Bewegung, Bewegung, Bewegung, Bewegung! Junior, ich hab Sie. Sie kommen! Was ist das für ein Ding? Sie müssen mich hier rausbringen. Na los, zeig dich!